Hallo und Willkommen zu meinem Input zum Thema Klausurvorbereitung. Heute spreche ich über das Repetitutorium, ein Konzept, das ich gemeinsam mit meinen Co-TutorInnen entwickelt habe. Kurz zu mir, ich bin Johannes Reimer, studiere im 9. Semester Bauingenieurwesen und bin seit vier Semestern Tutor für Technische Mechanik an der Fakultät Bauingenieurwesen. Aber worum geht's heute eigentlich? Ich werde euch zuerst zeigen, was wir eigentlich mit dem Repetitorium erreichen möchten. Dann erkläre ich euch, wie wir das am besten anstellen, also welche Schritte wir abarbeiten, um ein erfolgreiches Repetitorium zu halten. Am Ende gebe ich noch ein paar zusätzliche Hinweise, wie man das Repetitorium auch digital gestalten kann und wie das Ergebnis am Ende aussehen kann. Aber dazu später mehr. Zuerst zum Ziel des Repetitoriums. Grundsätzlich möchten wir vier Dinge erreichen. Zuerst möchten wir den Stoff wiederholen, also das, was zwar eigentlich bekannt sein sollte, aber auch schon eine Weile her ist, wieder ins Gedächtnis rufen. Wenn wir den Stoff dann wieder einigermaßen drauf haben, ist das nächste Ziel, den Stoff zu festigen und Sicherheit zu vermitteln. So können wir den Studierenden die Angst vor der Klausur nehmen und den Druck vor der Prüfung abbauen. Außerdem möchten wir dadurch die Teamarbeit im Studium fördern und somit auch dafür sorgen, dass die Studierenden Spaß beim Arbeiten haben. Zusätzlich setzen die Studierenden so ihre Zeit sehr effektiv ein, da alle von den Ergebnissen der anderen profitieren. Zu guter Letzt wird der Stoff dann übersichtlich zusammengefasst, damit die Ergebnisse des Repetitutoriums zur Klausurvorbereitung genutzt werden können? Jetzt, wo die Ziele klar sind, lasst uns schauen, wie wir das Ganze umsetzen können. Und dazu werfen wir erst einen Blick darauf, wie die Idee des Repetitutoriums überhaupt entstand. Andreas Franze, der vor einigen Jahren noch an der TU Dresden Baumechanik gelehrt hat, und nun Professor an der HTW Dresden ist, hat aus meiner Sicht den Grundstein für das Format gelegt. Als ich mich selber damals auf die Mechanikklausuren vorbereitet habe, hat Herr Franze eine Übung angeleitet, die dem Repetitorium ganz ähnlich ist. Als Grundprinzip der Übung habe ich damals das Verständnis des Stoffs, die übersichtliche Zusammenfassung und die Teamarbeit mitgenommen. Wir wurden in Kleingruppen aufgeteilt, die jede ein anderes Thema zusammengefasst und anschließend vorgestellt haben. Wir Tutorinnen am Institut für Mechanik und Flächentragwerke an der TU Dresden haben dann noch zusätzlich den Peer-Effekt ausgenutzt, also eine Veranstaltung von Studis für Studis und während der Einschränkung durch die Corona-Pandemie im Wintersemester 2020-21 ein erstes Repetitutorium online gehalten. Mittlerweile geht das Repetitutorium in die dritte Runde und wird von unseren Studierenden sehr positiv aufgenommen. Durch das immer wieder eingeholte Feedback konnten wir das Repetitorium von Semester zu Semester immer weiter verbessern. Und wie das Repetitutorium funktioniert, zeige ich euch jetzt. Alles beginnt mit einigen Absprachen. Einerseits müssen wir uns natürlich vorher mit unseren Vorgesetzten absprechen. Dort können wir zum Beispiel abklären, welcher Stoff eigentlich klausurrelevant ist und behandelt werden soll. Und das Gute ist, eine Eigeninitiative ist ja in der Regel gern gesehen, also rennt man hier offene Türen ein. Außerdem müssen wir uns natürlich mit unseren Co-TutorInnen einig werden, wann zum Beispiel das Repetitorium stattfinden soll. Und wer welche Aufgaben übernimmt. Als nächstes müssen wir dann erstmal selbst den Stoff auffrischen. Das heißt zum Beispiel auch mal eigene Klausurvorbereitungszettel von damals wieder raussuchen und die Themen, in denen man noch nicht ganz sicher ist, etwas aufzuarbeiten. Dann werden die Studierenden per E-Mail oder per Ansage informiert. Dort ist es wichtig, erst einmal das Konzept kurz zu erklären und klarzustellen, dass eine aktive Teilnahme über den ganzen Zeitraum erforderlich ist. Wir haben immer etwa zwei Doppelstunden angesetzt. Gegebenenfalls kann man auch noch eine Voranmeldung per Doodle oder Ähnlichem machen. Vor der Veranstaltung selbst muss dann auch noch ein Fragenkatalog erstellt werden. Dies sind Fragen, für die Kleingruppen, die Ihnen einen Anhaltspunkt geben, was zusammenzufassen ist. Sie sollen auf das Verständnis des Stoffs zielen und offen gestellt sein, also keine einfachen Ja-Nein-Fragen. Wir teilen den Stoff des Semesters in etwa 10 bis 12 Themenblöcke auf und formulieren zu jedem Block stichpunktartig einige Fragen. Um sich die Fragen auszudenken, lohnt es sich mit den Co-TutorInnen gemeinsam zu überlegen, und die vergangenen Tutorien des Semesters eins nach dem anderen kurz durchzugehen. Den Studierenden hilft es auch, wenn hier ein paar Anwendungsbeispiele oder schwierig zu findende Formeln schon vorgegeben werden. Das ist aber kein Muss. Beim Repetitorium selbst ist dann erfahrungsgemäß die Zeit das größte Problem. Also achtet besonders darauf, ab und zu auf die Uhr zu schauen und macht gegebenenfalls mal eine Ansage. Wir beginnen mit einer kurzen Einführung, bei der wir das Konzept und den Ablauf noch einmal kurz erläutern und die Gruppeneinteilung vornehmen. Es sollten ungefähr zwei bis vier Studierende pro Thema eingeteilt werden. Die Gruppeneinteilung kann auch zufällig vorgenommen werden oder ihr nutzt sie als Eisbrecher, um eine lockere Stimmung zu erzeugen. Danach beginnt die Arbeit in den Kleingruppen. Jede Gruppe erstellt nun eine A4-Seite, auf der der Stoff des jeweiligen Themenblocks übersichtlich zusammengefasst wird. Während die Kleingruppen an der Zusammenfassung arbeiten, solltet ihr als TutorInnen unbedingt rumgehen und aktiv Tipps geben, damit am Ende auch jede Gruppe eine gute Zusammenfassung hat. Nach der Kleingruppenarbeit bietet sich eine Pause an. Diese hat den Vorteil, dass die Studierenden kurz durchatmen und sich auf die anschließende Präsentation einstellen können, während eine Tutorin oder ein Tutor alle Zusammenfassungen einsammelt und vielleicht sogar schon die Gesamtdatei daraus erstellt. Dann folgt die Vorstellung, in der jede Gruppe ihre Zusammenfassung kurz präsentiert und die wichtigsten Punkte erklärt. Die Reihenfolge der Gruppen sollte vorher kurz geklärt werden und ob gegebenenfalls eine Gruppe eher los muss. Das ist eine gute Gelegenheit für euch TutorInnen, mögliche Fehler zu erkennen und on-the-go zu korrigieren. Dabei natürlich immer respektvoll und konstruktiv bleiben. Ein kurzes positives Feedback am Ende jeder Präsentation gibt den Studis hinterher ein beruhigendes Gefühl und mehr Sicherheit in der Klausur. Zum Schluss wird dann mit den Studis gemeinsam ein einfaches Passwort ausgedacht, mit dem die Zusammenfassung hinterher versehen wird. So können dann nur die Studierenden auf die Datei zugreifen, die tatsächlich bei der Teamarbeit mitgeholfen haben. Das Passwort kann aus einem einfachen Wort und einer zweistelligen Zahl bestehen, zum Beispiel Haus 20. Nach dem Repetitutorium ist eigentlich nicht mehr viel zu tun. Eigentlich muss nur eine zusammengefasste Datei aus allen A4-Seiten erstellt werden. Falls ihr die Dateien nicht sowieso digital bekommt, bieten sich Scan-Apps wie zum Beispiel die Adobe Scan-App an, um die Seiten in ausreichender Qualität zu digitalisieren. Ihr werdet überrascht sein, wie vielfältig die Zusammenfassungen der verschiedenen Gruppen aussehen. Für den Passwortschutz gibt es eine ganze Reihe kostenloser Online-Tools, die man nicht installieren muss. Einfach mal PDF Password Protect Online in die Suchmaschine eures Vertrauens eingeben. Wichtig ist, dass die Studierenden relativ schnell auf die Datei zugreifen können, da ja schon bald die Klausur ist. Also lasst euch nicht allzu viel Zeit mit der Nachbereitung. Ja, und das war auch eigentlich schon alles zum Repetitorium. Ich habe aber noch ein paar Beispieldokumente und Bonustipps mitgebracht, falls ihr zum Beispiel euer Repetitorium online ausrichten möchtet. Zunächst die Beispieldokumente. Beide Dokumente habe ich übrigens als Download verlinkt, genauso wie alle Links aus diesem Kurzvortrag. Und wenn ihr irgendwelche spezifischen Fragen zur Umsetzung habt, sprecht mich gerne an. Hier habe ich mal ein Beispiel für den Fragenkatalog und die Ergebnisdatei nach dem Repetitutorium eingeblendet. Den Fragenkatalog bzw. das Ergebnisdokument habe ich mit LaTeX gesetzt, das geht aber natürlich auch in Word. Da wir das gleiche Dokument für die Vorbereitung und dann auch für die Ergebnisse nutzen wollten, habe ich mit einer kurzen Einleitung begonnen, in der die Infos zum Ablauf etc. zusammengefasst sind. Dann folgen die Fragen. Am Schluss habe ich dann die Zusammenfassung der Studierenden eingefügt. Hier ist nun unsere PowerPoint vom Repetitutorium im letzten Sommersemester. Auch in der Präsentation während des Repetitutoriums haben wir die Ziele kurz erläutert, den Ablauf vorgestellt, die Gruppenräume vorgestellt und die Gruppen eingeteilt. Für Rückfragen hatten wir auch die jeweiligen Fragen zu den Themen auf Abruf. Hier noch ein paar Tipps, falls ihr euer Repetitutorium gerne online veranstalten möchtet. Grundsätzlich hat das Online-Format Vor- und Nachteile. Zwar ist es gut, dass man meistens dann schon direkt die digitalisierten Dokumente bekommt, aber online sind die TeilnehmerInnen auch weniger aufmerksam und die Interaktionen zwischen den Studis sind etwas eingeschränkt. Nicht alle nutzen dann auch die bereitgestellten Möglichkeiten. Außerdem solltet ihr online etwas mehr Zeit einplanen, da die Studierenden sich erst mit den Tools vertraut machen müssen. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Konferenztools, die für diesen Job gut geeignet sind. Alle mit ihren Pros und Cons, aber diese jetzt auszuführen würde den Rahmen sprengen. Mein Favorit ist wahrscheinlich Wonderme. Das funktioniert aber nur dann gut, wenn die TeilnehmerInnen auch wirklich gut mitmachen. Eine etwas einfachere Lösung ist BigBlueButton, was zumindest an der TU Dresden die meisten Studis schon kennen. Dort lassen sich auch Breakout-Räume einrichten. Ebenfalls erwähnenswert sind die Tools GatherTown, Zoom und Discord. Die Liste ließe sich aber bestimmt noch weiterführen. Um in den Kleingruppen gemeinsam an einem geteilten Dokument zu arbeiten, empfiehlt sich erfahrungsgemäß am besten OneNote, was auf allen Plattformen kompatibel ist und es mehreren Leuten ermöglicht, gleichzeitig in einem Dokument zu arbeiten. Ansonsten geht es natürlich auch so, dass eine Person ihren Bildschirm teilt und die anderen Gruppenmitglieder nur Anweisungen geben. Falls einzelne Gruppen noch ganz oldschool auf Papier arbeiten, ist das kein Problem. Apps wie die Adobe Scan App liefern, ohne viel einstellen zu müssen, ziemlich cleane PDF-Scans mit dem Smartphone. Ja, das war's auch schon mit meiner Vorstellung des repetit Ich hoffe, ihr konntet daraus einige Ideen für eure eigenen Tutorien mitnehmen. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Hilfe benötigt, sprecht mich einfach an. Meine Kontaktdaten habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Danke fürs Zuhören und viel Spaß bei eurem nächsten Tutorial.